Ich bin liebenswert. Ich bin es wert, gesehen zu werden. Ich habe es verdient, aufrichtig geliebt zu werden. Ich verdiene ein gutes, erfülltes und glückliches Leben. Ich habe es verdient, von liebevollen Menschen umgeben zu sein. Ich entscheide mich dafür, mich selbst anzunehmen, zu lieben und gut für mich zu sorgen. Meine Bedürfnisse sind wichtig. Ich darf all meine Gefühle zum Ausdruck bringen. Ich habe es verdient, mein Leben in Fülle, Freude und Leichtigkeit zu leben. Ich schenke mir selbst ein wärmendes und geborgenes Zuhause. Ich öffne mich für die Menschen in meinem Leben, die mir mit Liebe und Wohlwollen begegnen. Ich darf mein Leben so leben, wie es mir wirklich entspricht. Ich treffe Entscheidungen, die mir gut tun und die mich wachsen lassen. Ich öffne mich für Liebe in meinem Leben. Ich bin wertvoll. Ich bin genau richtig, so wie ich bin. Ich darf meinen eigenen Erwartungen entsprechen, statt denen anderer Menschen. Ich bin gut genug. Ich habe es verdient, meine Visionen und Träume zu realisieren. Ich lebe ein Leben in Fülle – finanziell, privat, gesundheitlich und beruflich. Ich liebe mich. Ich nehme mich an, genau so wie ich bin. Ich sorge gut für mich und meine wahren Bedürfnisse. Ich verdiene Liebe und Wertschätzung. Alles für mich ist in Fülle vorhanden. Ich darf im Frieden mit mir und meinen Mitmenschen sein. Ich löse mich von allem und allen, die mir nicht mehr gut tun. Ich bin es wert, glücklich und zufrieden zu leben. Ich bin liebenswert. Ich bin wertvoll. Ich bin genau richtig, so wie ich bin.